Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video, ich bin sein no dabei haben wir Ray, Blue und Senpai Und jetzt, äh, jetzt ist gerade morgen geworden, wir machen Hide and Seek hier in Mad City Ja, wer will der Sieger sein? klar Nein Okay, wir können entscheiden, durch ein Fußballmatch, okay? Echo und Senpai gegen ihr zwei, los Wir sind das Aber Team wieso hat der Schlagstock? <lacht> La La La La Kompos. Ja, Mann! Geh nach vorne los! Ich hab keinen Sprint, das ist Mobbing. Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! <lacht> okay, jetzt könnt ihr zwei. Los, der, wofür lebt, muss suchen. Wieso bist du gestorben? Das Alter, sind... kann immer dieser blöde Polizist weggehen? Was sagst du jetzt zu diesem Spiel, Senpai? Sieht gut oh, aus. 20 Jahre ja, Blut hat gewonnen, der Typ bringt mich gerade um. Es geht auf Tor! Er, er ja es geht, er auf vor, Tor. Jetzt geht er aufs Tor! Er schießt! Tor! Nooooo! Blut, du musst suchen. Boah. Los, geh oben drauf. Du kannst zehn los. Der, wo jetzt rennen will, kann jetzt gehen. Was ist los. los, los. Ciao. Ihr versteckt euch jetzt nicht außerhalb. Äh, so. jetzt ja, das ganze Map. Oh, das ist ein Superhero! Oh! Ah! Ah! Ah! Ah! Alter, fahr mich hier nicht in die, die Laterne rein. <lacht> ah, was? Äh, ja, du fahr weiter, ich versteck mich hier irgendwo. Ah, du bist hier bleiben? Okay. Ah ja, wenn du jemanden gefunden hast, dann soll ich mit dir auch weiter suchen, also wieder so als Team, weil sonst äh, ist es ganz schwer für dir. Ich suche mir immer noch einen Platz zum Suchen. Warte kurz. Hä? Hast du mich schon gesehen, oder? Nein, nein, ich finde meine Position ist zu so dumm. Alles klar, ich gebe jetzt dir einen simpel Tipp. Ich bin in der Nähe vom Casino. Ja, ich werde auch nebenbei abgeballert ohne Grund. Ohne Grund, du bist Polizist. Ich bin in der Nähe von einem Öl irgendwas, man es halt. das, no. da das kein sehr hilfreicher Tipp ist, ich, äh, ich sehe eine Straße. Alles klar, ich sehe das Meer. Ja, ich bin gefühlt tot. Anyway. Ich kann nicht mal richtig nicht abhauen, weil ich zu Fuß laufen gerade. Ich muss gleichzeitig die Kugeln ausweichen. Ich habe nur 50 HP. Waffe folgen sie dir, oder was? Ja! Okay, wollen wir wieder einen Tipp geben? Ja. Ja, okay. Ich, ich bin will... in der Nähe von etwas rot -Weißen. Boah, oh, das, ist, das ist der beste Tipp, den man je... Ich bin in der Nähe von etwas rot weiß. Ich, ich, richtig... ich bin in der Nähe von einem Riesenrad. Alter, ich muss gleich mein Versteck wechseln. Hier ist ein Typ, der mir gerade derbe auf die Nerven geht. blue geht schuld von Spieler in Mad City. <lacht> Halt. Also, heute nichts, habe ich das Gefühl. Was? Es also, wird noch lange dauern. Ja, vor allem diese Typen, die sie trollen. Das sind meine Tipps. Ich sehe es mehr. Ich bin in der Nähe vom Riesenrad und Casino. Das, ich kann das, also Karussell, also Dreirad. Wie nennt man es nochmal? Das nennt man Riesenrad. Ja, Riesenrad kann ich sehen und das Casino. <lacht> Kar Karussell. <lacht> <lacht> yeah, so. Ich bin auch Ich bin bei der Kriminellenbau. Kriminellenbasis. Oh, es ist ziemlich nah bei mir. Ich gebe dir nochmal einen Tipp. Ich sehe das mehr. Den okay, hast du okay, schon zum dritten Mal gesagt. <lacht> <lacht> oh mein Gott, ich sehe sie. War oh, das sind die so gelaufen, nicht gerade. Blue, bist du dumm oder so? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ich war die ganze Zeit da. Sie <lacht> haben mir gefunden. Jetzt werde ich komm jetzt auch. Also, ich bin außerhalb der Stadt, ich sehe eine Straße, ich sehe das Wasser, ich sehe halt die Stadt. Um mich herum sind Bäume. Okay, siehst du Eier? Vielleicht. Sag jetzt bitte nicht, du fliegst mit dem Helikopter. Nein, haben einen dem Drumherum. Ja. Äh, ich bin nicht mehr oh, in meinem ja. Versteck, ich muss gerade weg dann vor du den Kopf. Mich? Aber der kommt mit dem Helikopter unterwegs. Ich hab grad... ähm, ich bin nicht mehr in meinem Versteck, sorry. Oh, was? Ich bin gezwungenermaßen nicht mehr da. Ja, dann gib mir jetzt wieder Tipps. Ich kann grad nicht, ich, ich renn grad vor dem Kopf ein. weg. Ja. So, ich bin wieder in meinem alten Hiding-Spot. Ich bin mit dem blöden losgeworden. Ja, guck mal, da ist ja jemand. Ey, lass mich wieder kurz arresten. Ähm... <lacht> ich bin von Wasser umziehen, ne? Wahrscheinlich dann... Cargo-Schiff. Warte! Du kannst fliegen. Ja, aber ist aber schwer. Ich bin nicht mal hier, wo ihr... Wir sind zwei ich, schon... ich bin vom Wasser am Zimmer. Ich bin einfach, weil... einfach gewinne, weil ich kann es Wieso bin ich rank up geworden, wo ich ins Wasser reingegangen bin? Aber mir auch so. Ah, der Blue Flag. Alles noch lang dauert. Ich ich bin vom Wasser am Zimmer. Man kann nur mit einem Seil Also Du bist gar nicht dort, wo wir sind. Ich, weiß, ich hab doch auch gesagt, ich bin nicht da, wo ihr seid. Wieso ver***st du uns dann? Ich hab mal gesagt, ich bin nicht da, wo ihr seid. Und Blue sucht noch immer nach werden. selben Ich wollte irgendwo hinbringen. Wahrscheinlich ist Ray dort. Und ich werde das ein paar suchen. Außer wir haben Glück und finden ihn auf dem Weg. Ich glaub wir haben ihn auf dem Weg. Da oben ist er. Irgendwo dort oben, wo die Kranken sind. Geht dorthin. Ah, ja. Ähm... Was ist los? Ah, oh, der Typ ist zurück. Ich wechsle mal kurz meinen Hiding Spot, weil der Typ mir geht mega okay. derbest auf den Sack. Hi! Hi! <lacht> Hi, habt ihr gefunden! Ähm. <lacht> Bin das schon Nein. Mal. Doch. <lacht> Nein! Doch! Nein! Doch! Habt ihr nicht gefunden. <lacht> da habt ihr gefunden. Wo willst du hin? <lacht> ich hab's auch noch nicht gefunden. Hey, hey, <lacht> hey! Hab ja, ich hab's auch nicht gefunden. Ich hab's auch Ich hab keine Waffe! <lacht> <lacht> Komm, wie du ab? ich sage <lacht> so... <Was>? Ja! Okay. <lacht> nur weil dieser andere kommt die ganze Zeit hier rumrennt. Oh, <lacht> Wir haben ihn gefunden. Haben wir alle gefunden oder nicht? Ja. Ah okay, das gewonnen. Yeah. Aber wer hat gewonnen? Wir haben es gleich. Aber nur durch Glück, weil... 15. Ich würde das doch gerade so im ganzen Rühm machen, weil wir uns die Tipps natürlich gegeben haben. Das ist unser Champion. Blue. Kommen Sie rein. Was machen sie, Mann? Geh ge ge raus! <lacht> Ey, Mann, wieso macht das so viel Damage? Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen ah. hat, gibt ein Like, abonniert den Kanal. Wenn ihr noch mehr Heiden Sieg wollt, dann gibt ein Like, abonniert den Kanal. Jetzt ja, bleibt mal stehen, Mann! Und für einen alten vier bin weg. <lacht> ja, Leute, ich schon gesagt abonniert den Kanal, wenn ihr noch mehr Videos wollt. Und ja, bis bald und schafft.